So, ich würde mal sagen, wir machen dann kurz eine kleine Pause von den ganzen Aufgaben, denn ich weiß, euch wird das langweilig. Wir machen jetzt erstmal den Tumultwald weiter und danach machen wir ein paar Aufgaben. Ja, yep, let's go. Tumultwald U1. Ich glaube es ist sogar die gleiche Musik von Lapis Höhle, oder? Ist das nicht die gleiche Musik von der Lapishülle? Ich glaube schon. Oh, ein Griffel! Guckt es euch an! Ich liebe Griffel, eins meiner Lieblings-Pokémon. Oh, es ist super. Oh, Griffel. Aber natürlich sind sie hier nicht easy, die Pokémon. Das ist ja halt wie gesagt ein neues Gebiet. Ich sollte mal abhauen. ganz schon ich regnet das hoffentlich. Oder Pikachu? Regelst du es? Yes. Nice. Aber da kommt ein Pokémon auf uns zu. Da sollte ich erst einmal aufpassen. Oh yeah. Hier. Ja, bam. Okay. Was haben wir unten? Geld. Und da ist noch ein Item, das ich vergessen habe. Es ist Geld. Okay. Äh, Hi, Blanas. Ich habe keinen Bock uns um zu kaufen. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, so nice, äh, gucken wir mal weiter. Hm, Blutzug, hi Blutzug, wie geht's? Bam, bam, da so, geht's down. Oh oh. Was haben wir im Nein, Sichtsamen für fallen. Okay, ja brauche ich jetzt nicht. Hier ist ein Apfel, den können wir gleich mal phrasen gleich. Ah, kriegst du hin? Super. Zack. Was gibt's hier? Okay, da ist ein Griffel, was mich die ganze Zeit verfolgt. Hammer ab. Oder willst du meinem Team joinen? Da habe ich nichts gegen, du. Nö. Aber Pikachu kriegt sein Level 23. Yeah. Und ja, man kann sich in diesem Spiel... Team. Ist das ist so gut in diesem Spiel hier. Äh, erhöht den Ausweichwert äh, des Anwenders, aber ich habe so gute Attacken. Ich möchte es gerade nicht erlernen. Ähm, was ich sagen wollte: Man kann sich in diesem Spiel entwickeln. Das ist möglich. Aber das ist erst nach der Story möglich. What? Allerdings dauert die Story nicht so lange. Wir haben also die das meiste der Hauptstory. Das wollte ich letztes Mal sagen. Wir haben das meiste der Hauptstory durch. Hau mal ab, du. Bam. So, das ist die Treppe, aber ich nehme erstmal das Money mit. Und rein da. Yeah! U3. Oh, erst U3 erst? Ich dachte, oh Gott, Rosarade Das Vieh ist OP. Und seine Weiterentwicklung erst. Von dem Vier habe ich Angst. Und das Ding ist richtig stark. Oh, endlich! Ein wurf -Item. Wir kriegen irgendwie nie welche. Normalerweise sind die überall. Eine Eisennadel. Die packe ich erstmal auf Dings. Mein Inventar ist jetzt voll. Was, ein kleiner Apfel habe ich? Bekommt man das durch einen normalen Apfel oder was? Wenn man den dann isst. <lacht> ne, ganz ehrlich, was ist denn ein kleiner Apfel? Der ist neu, glaube ich. Zusammen mit dem großen Apfel. Oder? Hm, wie auch immer. Ja, der Großapfel gab es, glaube ich, schon. Ach, ist jetzt auch egal. Banger, weg mit dir. Ich hab gesagt, weg mit dir. Und weiter geht's. Wo ist die Trail? Oh, wie geil, Kastanie. Live-Speise von Menki. Beim Verzehr fühlt sich der Markt etwas. Ja, die sollten wir definitiv mitnehmen. Die sind wichtig. Und da steht ja schon, dass es die Live-Speise von Menki ist. Und wir haben ja auch vorhin erfahren, dass wir hier nur sind, weil wir den Mankeys ja, weil die Mankeys ja den Isus auf den Geist gehen. Und deshalb sollten wir die vielleicht mal mitnehmen. Ja, ich spoiler mal. Ja, man braucht sie. <lacht> deshalb nehmen wir die mal mit. Und die, ja, die Mankeys sind hier, der Boss in diesem Dungeon. Und die sind schon da. Hey, was wollt ich wollte hier? Wir wollen hier jetzt echt nicht rumrampeln. Aber wir sind in auf 180. Und so richtig bringt es uns in Rage, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. ey doch, was guckst du so blöd? Wohl auf gebissen will? Boah, ey da sehe ich echt rot. Massenraserei, die Dummbeutel machen uns mit Mal wütend. Ah, ja bitte bitte bam ja komm, alles ist normal effektiv für mich oh ja bei den anderen beiden nicht geguckt ob die irgendwas haben das sehr gut gegen die ist sind uns bei right the die sind nicht wirklich schwer die können eigentlich nicht viel äh nee. komm bleiben wir bitte zusammen Bam, Schlammbad das macht doch auch nicht schon mal damage und das auch vor allem Pikachu ist am besten gegen Böse, glaube ich. Bam! magie um bombe zack. Oh oh, Fußkick. Ja, Magnetilo, du musst das schon alleine schaffen. Kann dir gerade nicht helfen. Oh oh, Magnetilo! Nein! Soll ich einen jetzt? Na. Brauchen wir nicht. Wir schaffen die auch so. Außer die wurden jetzt gebufft. Das wäre mir neu. Angeberei. Oh nein. Ah, ich treffe aber. Okay. Oh nein, nice. ist einer down. Der andere da unten wird wahrscheinlich jetzt auch sterben, oder? Verdammt, hör auf. Nein, schade. Nicht getroffen. Aua. Geowurf, ey. Okay, da heil ich mich mal ganz kurz. Äh, bitte habe ich eine Sinelbeere. Ähm, äh, ja gut ne, aber Pikachu geht's gut. Pikachu schafft das. bam nice. Greif an. Nein, verdammt. Komm, Kill sie beide. Oh nein, er greift mich an mit Silberblick. Nein, treff doch, man Gegen okay, obere wird aber angegriffen. Der obere sollte gleich so sein. Alter, Pikachu, pass auf. Oh nein, warum wie lange bin ich denn verwirrt? Was ist denn das? Pikachu, du musst das jetzt bist du auf dich alleine gestellt, ne? Jetzt! BÄM! Nice! So, den oberen kriegen wir auch noch, Leute. Bäm! BÄM! Geschafft! <lacht> oh, da gab's ordentlich was auf die Mütze Freund! Ich hoffe, ihr macht jetzt keinen Ärger mehr. Okay, das war easy. Wie versprochen haben wir diesen Menki mal gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, sie haben ihre Lektion gelernt und halten jetzt mal schön die Füße still. Vielen Dank euch. Ist wirklich so. Genau, genau? Ja, wir sind unendlich dankbar. Hier ist unser Dankeschön. Er hält eine geschälte Kastanie zur Belohnung? Das ist eine geschälte Kastanie? Ja, ist so. Eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir. Wir haben kein Geld, ist leider so. Genau, oui, genau. Deshalb können wir euch zur Belohnung auch nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Äh, Pikachu. Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. köstlich. Äh, sie sind geradezu meine Leibspeise. Haha. <lacht> Etwas Geld wäre zwar auch nicht gewesen, aber was soll's. Hey, da. Oh, oh. Oh nein, die nervigen Menke schon wieder. Hä? Hey? Sind uns diese Hitzköpfe etwa bis hierher gefolgt? Die wollen sich bestimmt rächen, weil wir sie vermöbelt haben. Ja, ich meine euch! Ihr hattet nur Glück? Mensch, mit uns deckt man sich nicht so ungestraft an. Diesmal verarbeiten wir euch zu Kleinholz. Wir werden euch regelrecht zermalmen. Ah, was ist denn Auf sie mit Gabriel. Hey. Augenblick, seht euch das mal an. Eine K -K kastanie Wie geil, das ist eine geschälte Kastanie oben drauf. bitte ich liebe Kastanie. Was wissen die denn da? Sieht ganz aus, als würden sie irgendwas besprechen. Genau, wen genau. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Äh, hört mal! Ihr habt da etwas, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie, da. Oh, da bin ich richtig, bin ich richtig scharf drauf, ey. Können wir die haben? Wir ja, also... Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können, Mann. Und warum sagt ihr euch dann nicht einfach selbst welche? Naja, Kastanien haben doch immer so eine stachelige Schale, stimmt's? Wir versuchen, sie zu schälen, stechen wir jetzt immer. Tja, und dann platzt es uns natürlich sofort der Krach. Deswegen fragen wir euch ja, ob wir die geschehene Kasteine haben können. Wir tun auch alles, was ihr wollt. Hm. Was meinst du, Mike? Sollen wir den Menken unsere geschehene Kasteine geben? Na gut. Da fällt mir was ein. Hey ihr, wie sieht's aus mit, mit etwas körperlicher Arbeit? Körperliche Arbeit? So was wie Kram rumschleppen? Naja, Muckis haben wir zwar, ne? Wir sind voll die starken Boys, aber Arbeit geht uns gegen den Strich. Ja, deshalb sind wir auch Hartz 4 Aber immerhin geht es um eine gescheite Kastanie, so. In Ordnung. Hier ist mein Plan. Wir wollen unsere Basis umbauen, damit sie etwas mehr Herr macht. Basis? Ja, genau. Die Basis für unser Retterteam. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese gescheite Kastanie. Nun, was sagt ihr dazu? Hm, schon eigentlich ein gutes Angebot. Aber ich habe keinen Bock auf Arbeit. Aber Kastanie. Ja, okay. Okay, wir nehmen das Angebot an. Wirklich? Ich werde uns also helfen? Ja, überlasse das in Ordens! Wir schleppen das Baumaterial her und Modelndruck ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte. Da wird nicht lang gewackelt. Im Gegenzug gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Ich helfe auch mit. Denkt mir der wegen können wir alle zusammenkleben. Ich will auch helfen, ist so. Genau, genau? Ich habe irgendwie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ihr wisst schon, weil wir euch nur eine lumpige, geschädige Gästeine geben können. Genau, wing, oui, genau. Ich danke euch allen. Okay, packen wir was an. Okay. Okay. Okay. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Retterteams Epic von Mike. Einige Tage später. <lacht> Dieses bisschen Samenbild, das ist super. Wahnsinn! Das geht ja echt schnell voran in unserer Basis. Genau, wohin genau? Wir stehen in eurer Schuld. Genau, wohin genau? Aber wir sind doch nicht fertig. Es gibt immer noch einen ganzen Menge zu Genau, wohin genau? Ja, das stimmt. Jetzt nicht nachlassen. Bald ist es geschafft. Also, los, Manky, spucken wir in die Hände. Äh, also nicht wirklich gemeint. Äh, Nanu? nur. Äh, dort drüben. <lacht> Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Kein Bock mehr, äh. Was? Da ist es so stehen ein paar Monate. Wie da man der aushalten? Ja, genau, das macht keinen Spaß, Mann. So eine jede Kastanie könnte uns die Arbeit wieder schmackhaft machen. Äh, was soll das heißen? Unser Akku ist leer. Wir brauchen eine geschälte Kastanie zur Motivation. Mike, wir haben ein Problem. Die Menki arbeiten wohl erst dann weiter, wenn sie eine geschälte Kastanie erhalten. Wir müssen also eine weitere geschälte Kastanie für die Menki finden. Wir haben doch eine. Ich hab doch eine. Am nächsten Morgen. So sieht unser Haus bisher aus. Okay. <lacht> Guten Morgen, Mike. Bringen wir den Menki eine gestellte Kastanie. Kastanien gibt es im Tumultwald. Ich weiß. Oh, neue Post. Ah, ich finde das so cool hier. Ich liebe die Stelle des Spiels. Ist so lustig. Nummer 17, die sieben Pokémon Wunder. Was sind die sieben Pokémon Wunder? Das Geheimnis um Diktas Füße, das Leben von Vorstellkas Panzer, die Intelligenz von Girafariks Schweif, A-Box Mustervielfalt. Wir erwarten von unseren Lesern weitere Pokémon Wunder zu hören, das Ge Geheimnisjäger-Team. <lacht> Oh, wie geil. Nummer 18, wichtige Bewegungstipps. Diagonale Fortbewegung. Halte R gedrückt und neige den Linken Stick, um dich diagonal fortzubewegen und gegnerische Angriffe auszuweichen. Blickrichtung ändern. Manchmal musst du die Blickrichtung ändern, ohne dich dabei zu bewegen. Halte hier zu Y gedrückt und neige den Linken Stick. Auf deinen Abenteuern durch Dungeons gibt es auch immer Hinweise und Anleitungen für dich. Okay. Genau, oder? Genau. Nein, genau. Ich helfe auch mit. Mein Leben. oder no, um? No, no. Wir werden hart arbeiten, bis eure, bis eure Basis renoviert ist. Okay. Und habt ihr uns eine gescheitelte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie! Wir wollen eine Kastanie. Los, gibt sie her! Wir werden dann auch ganz hart arbeiten. Hier, bitte. Mike schält die Kastanie und übergibt sie Mankey. Oh, eine geschädigte Kastanie. Also los, ihr Vorbätze, packen wir an. Was steht ihr denn da rum? Lass los! Kommt endlich in die Gänge, Mann! Wir werden die Basis im Hand und Drehen renoviert haben. Wir schleppen das Baumaterial her und brodeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Seite. Ah, das haben die schon mal gesagt. Okay. Und so. Setzen die Mankeys. Weiter. Renovierarbeitungen an der Basis voller Dank dran, dran fort. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Doch einmal müssen wir noch. Und hat uns eine geschichte gebracht? Was ihr habt, keine dabei? Dann können wir nicht arbeiten, oder? Wenn ihr wollt, also die Basis geht, wie du dann bringt uns eine Kastanie, man geschält versteht sich. Manchmal finden wir Kristalle im Tumult, weil wir wollen sie ohne Schale, Mann. Ja, dann müssen wir dann doch noch mal in den Tumultwald. Ähm, ja, dann let's go. Hat eh nur vier Ebenen. Der war früher viel größer. Ich bin so froh, dass sie den so klein gemacht haben. Das war so nervig, einmal in den Tumultwald zu gehen und dann irgendwie zehn Ebenen oder mehr zu machen. Aber ich bin froh, dass sie den, dass sie die zum einen haben die Musik geändert, eigentlich ist es die von dem einen Wald, wo wir gegen Gänger gekämpft haben, soweit ich weiß. Und zum anderen finde ich es geil, dass es das viel kürzer ist. Das macht es angenehmer. Denn die Gegner sind auch nicht wirklich einfach, zum Teil. ja. Und da macht es dann schon Sinn, wenn wir so einen kleinen Spaziergang hier machen. So, aber nicht die, sofort in den Treppen reingehen. Das ist nicht euer Ernst. Das meine ich eben. Sondern halt äh, Kastanien suchen. Das deshalb sind wir ja hier, wir sollen nach Kastanien suchen. Yes, ein Griffel. Oh mein Gott, wie cool. Da, da, da, da, da. da, mein Griffel, Mann. Hm, hm, hm, hm. Oh Gott, oh Gott, lass mich bitte in Ruhe. Was? Okay. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Aber das Griffel bitte auch. Okay. Aber da oben ist noch ein Item. Ich gehe nochmal nach oben. Weil da oben ist halt, wie gesagt, noch ein Item. Ich würde gerne wissen, welches Item das ist. Vielleicht ist es ja das Item, was wir benötigen. Nein, es ist ein Schal. Ein Wiedersehens... Ein Wiedersehenzauber. Okay. Interessant. Komm mal ab, du! Bam! Bam! Bam! So, weiter nach... Richtung Ziel... Ja, ist egal. So, weiter. Oh Gott, die Items sind überall verteilt. Was ist denn das? Samuzel, hey, wie geht's mein Freund, mein bester? Na? So, tschau! Bam! Bam bam bam bam bam bam bam. Oh, nice Truhe. Eine hübsche Truhe, die nehmen wir doch gerne mal auf, würde ich sagen. Ähm. Um, wird sein Träger von seinen Mitschreitern getrennt, wird er in die Nähe in ihre Nähe teleportiert. Wird es von einem Mitschreiter getragen, so wird dieser in die Nähe des Anführers teleportiert. Okay. Ähm. Um, wir machen mal Sichtsamen weg, die mag ich nicht. <lacht> Oh Level up für mich Level 27 reichen nämlich so mit geil Äh, nein lieber nicht nee lieber nicht für mich naja. ist eine gute Attacke aber na will ich nicht ich bin mit meinen Attacken eigentlich zufrieden außer wir kriegen halt Attacken die gleich sind aber halt stärker sowas wäre mir halt viel lieber jetzt so schön, dass du da schräg stehst, wie beim Schach, Dann kann ich nicht so angreifen, aber du bist eh schon tot, Na, egal. Oh, wir haben jetzt auf einmal fünf Seiten, aber warum? Warte, warum haben wir fünf Seiten? Hm. Okay. Äh, okay, auf dieser Ebene ist ein Kampfwinges Pokémon. Das kommen random. Mir fehlt übrigens äh, immer noch eine Kastanie. Ich habe bisher jedes Item gesehen. Und bisher gab es ja noch keine Kastanien. Oh, Blutzug. Natürlich kannst du joinen. Aber den Zwielichtwald habe ich dennoch leider nicht. Das heißt, wir können den Blutzug nicht behalten. Deshalb hätte ich kann eigentlich auch Nein sagen können. Na egal. So, die werden nehmen wir gerne mit. Ähm. Ja. Na gehen wir erstmal nach unten. Was ist das? Eine Nadel. Okay. Nicht das, was ich erhofft hatte. So, nach, nach oben. Haben wir das Blutzug? Bam! Aussetzer. auch nö. Ja, ich weiß. Attackensperre. Wir dürfen eine bestimmte Attacke nicht einsetzen, die der gesperrt hat. Oh, noch ein Blutzug? ah nee. Nein. Sorry. Aber zumindest steht da nur noch Blutzug ist weggerannt, weil in äh, weggegangen. Ist, äh, ja. Weil im Original stand da halt. Bl sowas wie Blutzug ist abgehauen, weggerannt und dann Punkt Punkt Punkt so so wirklich traurig wirkend und alles uns hat mir einfach nicht gefallen. Ohne Kastanie, die nach der suchen war, äh, ja, den können wir noch mal retten, würde ich sagen. Ein kleiner Apfel. Mamp Mamp Hier hast du deinen kleinen Apfel und nice. Oh, wir können ihn. Yes! Wir können ihn rekrutieren. Das ist so cool. Magenfüller. Jo. Das ist ja geil. Okay, komm. Oh, ein Mankey. Können wir eigentlich einen Mankey rekrutieren? Was ich übrigens gut finde: Früher war es im Original so, wenn der Anführer stirbt, dann haben alle verloren. Aber jetzt ist es so. Wenn, äh, erst wenn alle sterben, hat man verloren. Das finde ich auch viel besser so. Nice. Äh, Himmelsfeger? LOL. Da kann einfach Himmelsfeger, der Noctu. Ist ja geil. Ja, moin. Einfach mal Himmelsfeger. Natürlich, wer kennt's nicht. So, schnell zum Ziel, bitte. Noctur, bitte sterbe jetzt nicht. Bitte Noctu, danke. So, Ziel. Hier scheint sich niemand aufzuhalten. So, was kriegen wir? Hitzekoller. Und Felsgrab. Hitzekoller können wir gerne verkaufen, aber Felsgrab wäre interessant. Griffel. Energiewald. Gerne, gerne. Äh, nee, kein Bock. Und Blutzug. Das ist natürlich, äh, okay. Und Nocturne, natürlich, Magenfüller, geil, Abflugwald. Ja, das gerne mitmachen. Nein, kein Bock. So. Okay. Damit haben wir dann, glaube ich, ich glaube, das ist genug, Hassan. Ich glaube, die wollten insgesamt nur drei. Hoffe ich. Müsste eigentlich so sein. Also zwei von uns und einer von den beiden hier. Guten Morgen, Mike, bringen wir den Menke eine die Kastanie. Okay. Aber vorher noch was zu lesen. Ich hoffe, die Folge ist nicht zu lang. Ich weiß halt gerade nicht, wie lang die ist. Wahrscheinlich schon überlänge. Deshalb beeilen wir uns. Seltsam, Höhle. Und ich würde sagen, wir machen den Rest in der nächsten Folge. Nummer 19, neue Bodenfelder. Neue Bodenfelder? Es soll neue Arten von Bodenfeldern geben, die keine Wunderfelder sind. Darunter sind zum Beispiel die Trainingsschalter. Trittst du darauf, bewirken sie offenbar, dass der Level deiner Attacken schneller aufsteigt. Leuchtböden weisen indessen auf vergrabene Schätze hin. Genau, lasst dir also nicht entgehen. Und Nummer 20, die Meister Dungeons. Die Meister Dungeons fordern dich heraus. Irgendwo auf der Welt soll es extrem schwierige Dungeons geben. Man betritt sie allein, ohne Items und auf Level 5? was? Noch niemand hat diese Dungeons gemeistert. Sie prüfen nämlich nicht deine Stärke, sondern deinen Verstand. Okay. Da wir werden auch wieder in der nächsten Folge mehr erfahren, was hier alles passiert. Schaltet ein.